Mal auf ins Kakariko Village, oder? Jo. Ja. On my snazzy Motorcycle. New. No. Hey, Jude. Guck mal. Ich bin cooler als du. Ah! <lacht> <lacht> <Aus> Karma. <lacht> Ich habe so Angst vor diesem Spiel, ihr wisst ja. Ah! Kato, gearbeiten. Gearbeiten. <lacht> Zilla, möchtest du, möchtest du dir die Schreie anhören? Ich la ich, äh, Fuzzler, ich, habe irgendwie das Gefühl, dass du in den nächsten zwei Minuten fluchtartig die Schlag ergreifen, schlagartig die Flucht ergreifen wirst. Das hat keiner gehört, oder? Das hat, das hat keiner gehört. Das hat keiner gehört, oder? Das hat keiner gehört, oder? No one has ever they're gonna give you up do do do do do do do do and do so do They're gonna do do do do do do do Keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. Nope. Nope. Nope. Ich sollte es aber. Man darf aber trotzdem nicht vergessen, auch wenn es ganz die ganze Zeit sche. läuft. Es kann nicht immer nur bergab gehen. Irgendwann ist alles besser. Es dauert einfach nur. Nicht jedes. Äh, kein Gefühl des final. Das heißt, wenn du, wenn es dir jetzt geht, heißt es nicht, dass es dir irgendwann später auch noch geht. Die Sch***igkeit wird weggehen. Manchmal früher, manchmal später. Ja, ich mache jetzt ein Motivationsposter. Das Leben kann nicht immer cool, sei äh, cool sein, weil sonst merkt man nicht mehr die schönen Momente. Auch wenn es dir gerade Sche geht, kein Gefühl ist Final. Vielleicht sieht's jetzt gerade Sch aus. Aber es wird wieder bergauf gehen. Und wenn du dann oben auf dem Berg bist, guckst du zurück und merkst, dass dieses Loch eigentlich nur ein kleines Schlagloch war. Deshalb, gib nicht auf. Mach weiter. Du kommst da raus. So. So, Grind ist Left Shift, okay? Das ist, das ist einfach nur. Ich kann nicht mehr. Ich werde jetzt einfach nur durch. So. Es reicht mir heute. Nee, das wird nicht reichen. Ich merke schon, ich brauche ich brauch noch andere Sachen. Na, wie geht's? Wie steht's? Ja, wie man sieht, äh... Ja. Ich habe ein neues Feature eingebaut. Der steht jetzt am Eskalieren. Ich bin heiß und in einer Tube. Äh, ich meine, Du weißt schon. Ja, das mit Valve. Hier ist eine Workshop-Seite für Sie, um offiziell unterstützte Mods für unsere Spiele zu veröffentlichen und herunterzuladen. Oh, Sie haben ein Fan-Spiel gemacht? Hier veröffentlichen Sie es im Store. Und Sega so: Sie haben einen Mod für unser Fan-Spiel gemacht? Gut gemacht! Würden Sie like einen Job mit uns Und dann haben wir Nintendo: Nein, Sie können nicht auf unsere OST außerhalb des Spiels hören. Hier ist eine 2.000-Dollar-Fine. Das ist halt so wahr. <laughs> ah uh. Ich bin ja am überlegen... Oh, wo wir das gerade machen. Moment, Moment, Moment. Ich, äh... Ich, ich muss mir eben... Ah! Wo fährst du mir denn hin, Kapu? Wo hast du mir denn hingefasst? Ich kann euch nicht mehr angucken. Nein! mal <lacht> Mein Mann, ich nicht so war, wie will ich das? Hm. Hm. Hm. Meine <lacht> Da! Hi, hallo, hi, hey! Na, auch hier? Hallo. So! Hi, hi, na, auch hier? Hi. Wollt ihr vorher noch meinen Körper sehen? Wollt ihr vorher an meine Füßen schnüffeln? Habe ich nicht gesagt. <lacht> Was?